Entschuldigung, Betriebswirtschaft und technische Betriebswirtschaft, Automobilindustrie, Setup eigentlich wie beim Wirtschaftsingenieurwesen, die Unterstützung der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette, ähm, Aufgaben wie technisches Projektmanagement und so weiter, wo nachher ein gutes technik technik technisches Produkt rauskommt, aber bitte on time, on budget und so. Ja, auf diese Sachen muss man eben auch immer achten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 Tschüss.